Mein Gott, ist Cannabis. Nein, 30 Jahre, niemand der wie du. Kann man in München ohne Probleme in der Öffentlichkeit kiffen? Wir haben den Praxistest gemacht. Jo Leute, wir sind hier direkt am Stachus und wir werden heute mal ein bisschen schauen, wie die Leute äh, reagieren, wenn wir medizinieren. Ich habe hier heute den Ben dabei. Er ist auch er ist auch Patient. Und das Ding ist, ich habe mir gedacht, das ist cool, wenn ich ihn dabei habe, Weil äh, ich rauche ja zum Beispiel gar nicht, sondern ich vaporisiere nur. Und das, ist dann, denke ich, noch mal ein bisschen cooler, wenn noch jemand mit einer Tüte am Start ist, sozusagen. Das ist zum ersten Mal, dass ich den Pax 3 ausprobiere. Schön. Als wir mit der ersten Vaporizer-Ladung fast fertig waren, kam jemand auf uns zu. Wollte er sich wegen dem Weed-Geruch beschweren? Nee, der wollte was anderes. Okay? Ja? Ich muss da meinen Namen draufschreiben und für was unterschreibe ich denn da? Dann da Ach das Geld zahlen. Achso, hier. Achso, ich muss da Geld zahlen. Es kostet das was. Ach so, ich, ich habe ich hab überhaupt gar kein Geld dabei. Haben Sie einen Paypal-Account? So, wenn Sie mir Ihre Paypal-Adresse geben, dann überweise ich Ihnen 4,20 Euro. Was sagen Sie dazu? Wenn, wenn Sie... Nee, nee, 10 Euro nicht, nee. 4,20 Euro. 4,20 Euro. weed every day. Ich, ich, ich, weiß, ich weiß nicht immer, was, für was ich da Geld ausgebe. Also, wer das mir erklären kannst, dann gerne. Ja. Dieser Mönch hat mir gerade das Ding gegeben und ähm, wollte dann dafür Geld haben. Und ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass der dafür Geld haben wollte. Und habe überhaupt nicht gecheckt, dass ich das noch in der Hand habe. Die will ihm das jetzt eigentlich zurückgeben, weil es weil hat jetzt so ausgeschaut, als hätte ich den irgendwie gescampt. Ich habe nicht gewusst, dass, dass der für dieses Ding was haben wollte. Keine Sau interessiert. Ist schon geil. Ich, ich muss sagen, ich, ich bin auch richtig geil drauf. Jetzt bist du auch schon gut drauf. Ja. Ja. Oder wenn ich das hier als Thumbnail benutze, dann kriegt, es, kriegt das Video schon krass viel Klicks. Keine Ahnung, hier ist halt eine Polizeistation, aber irgendwie jetzt nicht so spektakulär, jetzt hier zu konsumieren. So, so wir sind jetzt hier in einem Café und dahinter, da ist direkt eine Polizeistation. Äh. Hm, das riecht schon, das riecht mal schon mehr, ja. Man schon hier wir sind hier in einer von Polizisten häufig frequentierten Straße so wir haben jetzt hier leckere Getränke und jetzt noch mal einen kleinen Vape was ich mir ganz interessant finde wir könnten mal kurz über Sorten reden weil es gibt nämlich viele die haben nämlich in die Kommentare geschrieben haben so gefragt macht medizinisches Weed denn noch überhaupt noch wirklich heil so Nein, das ist so das bestimmte THC, was nicht heim macht, so, das Weed, was ich jetzt hier habe. Hier seht ihr 22% Dronabinol, das ist sozusagen der medizinische Begriff von THC, also natürlich kann man davon ordentlich stoned werden, das ist die Sorte, Upsala das ist die Sorte Betrokan, also das ist die Sorte mit dem meisten THC, ähm, die hat dafür auch nur 1% circa Cannabidiol, also das CBD. Zwei Sorten mit 22. Ich blende jetzt hier ein, was es da für Sorten gibt, da muss ich das Ganze <lacht> gar nicht erzählen, Leute. Weiterhin suchten wir verzweifelt witzige Reaktionen. Vielleicht haben ja Christen, die andere Leute versuchen vom Christentum zu überzeugen, indem sie laut über den Stachus brüllen, eine witzige Reaktion auf meinen mit Weed gefüllten Pfeifen Vaporizer. Ich versuche also, deren Aufmerksamkeit zu ergattern. Das ist die, von Lügen. die Menschen greifen zu künstlichen Glückshormonen, droge Alkohol, Zigaretten. Aber ich sage dir, all das ist das System. Ich dachte, Alkohol kann mir Frieden geben. Hast du schon mal LSD probiert? Ich dachte, oder oder Zauberpilze? Nee, ob er schon mal LSD Aber alles, oder Pilze probiert hat, weil das, das ist nämlich Wuss ich kenne viele Junkies ja, ja und Alkoholiker, das wisst du mich, und ich weiß, was mit denen los ist. Ja, es ist ja, nicht, aber es kommt ja, die Dosis macht das Gift. Hallo, ist weißt du was, Exe sind, ist du willst nicht leiden. Ist? Nee, du überhaupt du nicht. Leiden. nicht nee, das stimmt überhaupt gar nicht, ich bin überhaupt nicht süchtig. Du willst nicht leiden? Nee, nee, das stimmt oh, überhaupt nicht, weil man kann... Und du fühlst dich nicht geliebt von der Welt, es geht dir nur Droge. Das stimmt überhaupt gar nicht, das stimmt überhaupt gar nicht. Weil Man sagt doch auch, Religion ist Opium fürs Volk. Da kann ich das genauso sagen, wenn ihr jetzt hier. Du darfst in Deutschland nicht zukämpfen. Ja, ja. Alles da ja, mach es, mach es. Aber quasi, wieso wie, wie, wie, wie sagst du? Ich kenne genügend, genau ja. so. Um den Heroin, der dir zukommt. Ja, aber Heroin, LSD ist ja jetzt was anderes. Ja, aber quasi, warum sagst du, dass ich quasi keine Liebe habe, wenn ich sowas mache, aber quasi, ich kann nicht sagen, dass du, ja, jetzt, du, ja, ja ja, quasi, du dass keine Liebe hast, Dir fehlt auch was. Das hättest du ja nicht die Religion so falsch interpretiert. Mir wurde geholfen, als ich im Scheiße war, und ich bin nicht der Münchhausen. Aber okay. Jesus hat mich rausgezogen und ihn auch. Herr, aber oh. Jesus, hast du Jesus getroffen oder was? Nee, Keine treffen. Woher, woher, woher weiß man das, Geschrei, das ist, Ich habe geschrieben, Evolution, hilf mir. Wer hat nicht, die Evolution angefangen. Er ja, weiß ich nicht, und Sie wissen es auch nicht. Gott äh, woher hat es gemacht. Woher wissen Sie das? Stehen Jesus Christus Bibel. Ja, und aber ich kann auch bei Harry Potter, in Harry Potter stehen auch ziemlich viele, viele Sachen drin. Nur weil es im Buch steht, heißt doch noch nicht, dass das ein Beweis ist, dass es so war. Bestseller jedes Jahr. Mein Kampf war bestimmt auch mal ein Bestseller. Ein Beruf drogen zu. Beruf Drogen zu nehmen? Oh ich, ich Gott, na. Ja, ja? Im Internet, da gibt's genügend die ja? den Scheiß anschauen. Und wie hat dir der Gott meine geholfen? Meine Frau nicht geholfen, meine Tochter, mein Geld, Und wie hat dir der Gott geholfen? Ja, er hat mich rausgeholt. Wie wie? Ich wurde leidensfähig, ich habe es ausgehalten, die Spannung. But, but that's only placebo. But that's only placebo. No, only placebo. Yes, ja, ich habe es durchgehalten. Weil, Hat dir wirklich der Gott die Kraft gegeben oder die Tatsache, dass du geglaubt hast, dass da irgendwas Übernatürliches da ist? Weil es hätte dir ja auch was gebracht, wenn es gar kein was du hätte. In Deutschland kannst du glauben, was du willst. Ja, okay. Da kannst du, ja, da kannst du sagen, mein Gott ist Cannabis. Schmerzmittel. Hey, wieso, das ist Schmerzmittel. Doch kein Schmerzmittel. Ja. Psychedelische Drogen bekämpfen doch überhaupt gar keine Schmerzen. Im, im Drogenraus, die war nackt, hat gekotet <lacht> und sich den Scheiß über den ganzen Körper geschmiert. Alles Gute, alles Gute. Ja, für. aber das kommt ja drauf an. Alles Gute, ja. Ja. alles Gute. Ich ja, kann für dich alles Ja, gleichfalls. In dieser Szene muss ich einige Dinge mit Worten ergänzen. Wir sitzen hier gerade auf einer Treppe vor dem Bayerischen Gerichtshof und ich vape da gerade mit meinem Pfeifenvaporizer und Ben baut sich gerade einen Joint. Ich muss das dazu sagen, weil man das teilweise gar nicht sieht. Von rechts sahen wir dann auch schon Polizisten auf uns zukommen. Diese Schatten sind die Polizisten. Sie gehen direkt an uns vorbei. Was werden sie tun? Mehr können wir quasi wirklich nicht offensichtlicher machen quasi. Wir sind halt gerade direkt an uns vorbeigegangen, die Polizisten, wie ihr gerade gesehen habt. Und ja, ich hatte auch schon den Vaporizer erhitzt und.. Ich hatte mein Gras offen gegrindet. Oh ja, er hatte sein Gras offen gegrindet und die haben nichts gemacht. Weil die haben gesagt, ja die sind alles medizinisch, die dürfen ja. Yeah, das haben sie sich alle bestimmt gedacht ja. Nee, die haben es voll mitbekommen. Ach so, die haben es voll mitbekommen. Doch, haben die, die haben es gecheckt. Die, die haben es ja. auch gesehen. Ich ja, ja. ja, habe schon gedacht, du kriegst dich voll Ärger. Nee, man, man muss einfach cool bleiben. Okay, Leute, noch mal ein kleines Update. Ähm, er hat vorher zu mir gesagt, dass die Cops gesagt haben, ja die sind ja alle medizinisch, die dürfen. Ähm, und ich habe gedacht, er hat das zum Scheiß gesagt. Dabei haben die das wirklich gesagt. Also das heißt, die Cops haben es gerade eindeutig quasi gerochen und gemerkt und haben gesehen, dass wir so da gesessen sind. Es war ja quasi auch nur... Ein Meter von uns für Pferde. aber die sind einfach davon ausgegangen, dass wir es medizinisch gebrauchen, weil wir es so in der Öffentlichkeit gemacht haben. Aber vielleicht haben sie die Dose gesehen. Wir haben dann noch bis zum Abend in der Öffentlichkeit gekifft. Irgendwann habe ich dann nicht mehr mitgefilmt, weil niemand auf sehenswerte Weise reagiert hat. Es war maximal so, dass die Leute das Weed gerochen haben und eine Reaktion hatten wie Hey, hier kifft wer. Ich will auch. Ja, und die CDU ist immer noch der Meinung, Kiffen gehört nicht zu unserer Kultur. Respekt auch an die Polizisten, die da keine unnötigen Kontrollen gemacht haben. So muss das sein. Kein Polizist sollte seine Zeit mit harmlosen Kiffern verschwenden. Wir werden da wahrscheinlich irgendwann nochmal ein Video in diese Richtung machen. Schreibt in die Kommentare, wie wir vielleicht eher eine witzige Reaktion aus den Menschen herauskitzeln könnten. Ich weiß, ihr wollt dort von meinen angekündigten Videos eher das Wie bekommt man medizinisches Weed-Tutorial sehen, aber ich schreibe dann noch immer am im Drehbuch und muss dann noch genau planen, wie ich das Video strukturiere. Also wenn ihr das Video sehen wollt und nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.